oh ja. Das ist irgendwie unscharf. Jetzt? Okay, halt so, okay? Ja. Heute bei Jan Maxi, wie wir unsere Hausaufgaben besser machen können. Man nimmt jede einzelne Seite, nimmt Tesafilm, und dann klebt man jede einzelne Seite zusammen. Nun kleben wir jede einzelne Seite <lacht> zusammen. Hör auf. Das ist parallel eine diagonale Ecke. Fertig ist das Hausaufgabenheft, 2.0, upgraded Das geht gar nicht wegen dem Wind. Ja mann, unsere Hausaufgaben werden brennen. Boah stinkt, Mach das näher dran. Mach das näher dran. Nein, ich meine das Papier. Damit es. So. <lacht> halt. Okay, das gleich. Mach weiter. Nein, du hast jetzt in Akku